Hallo, ihr Lieben, Christian Schemeyer, Patrick, Obsidian, Psychologe ähm, Ja, äh, heute mal äh, freue mich tatsächlich, hat es auch scheinbar ein bisschen was genutzt, ich mal gesagt, dass ich auch mal andere Fragen kriege, obwohl das natürlich immer das gleiche Thema ist, aber das ist auch völlig okay. Äh, wie gestalten wir ähm, Beziehungen? Weil, also, die Sachen, die wir machen, die spielen sich ja nicht nur in Liebesbeziehungen aus, sondern auch äh, in anderen Beziehungen. Und äh, heute haben wir eine spannende Mail von der Lehrerin, wo man, glaube ich, sehen kann, wie ja, mangelnde Grenzen, mangelnder Respekt, das ist eigentlich das gleiche wie in Beziehungen, wie sich das ausspielt. Ähm, ja, ihr könnt auch einsteigen in die Selbstbehaftungs-Challenge, wirklich einer der geilsten Kurse, die ich habe, würde ich mal sagen, ähm, findet ihr auf www.liebeschiff.de und äh, ist aber auch einer der härtesten, sage ich auch gleich, der ist wirklich tough ähm, und ja, vielleicht macht es euch das Spaß, Fluggangskurs äh, ist losgegangen. Und genau, wenn du auch solche Fragen stellen willst, äh, keine Garantie gesagt, dass, dass das klappt. Man kann auch bezahlte Videos Antwort buchen, aber die meisten, die ich hier mache, obwohl es mal ist so mal so, meistens ist es... Äh, sind es Unbezahlte hier. Also schick's es mir einfach über ein Formular auf liebeschip.de. Ähm so, hallo lieber Christian, vielen Dank für deine Videos und Kurse, die du kreiert hast, also eine Zuschauerin. Sie sind genial. Früher rannte ich immer unerreichbaren Männern nach und ließ mich ausnutzen. Heute finde ich mein Beuteschema äh, von früher total abtörend und das Thema Liebe, von dem ich früher besessen war, langweilt mich so <lacht> sehr gut. <lacht> ja, das ist, ich meine, man kann das auch schade finden, wenn diese romantische Welt äh, zusammenbricht, wenn man sieht, ähm, ja, romantische Liebe und Liebe haben eigentlich oft nicht so viel gemein. Also man ist romantisch, äh, sexuell, verliebt in Menschen, äh, ja, wo überhaupt nichts zurückkommt. Äh, ja, äh, es geht eigentlich mehr darum, ähm, ja, nächsten Dopamin-Hit äh, zu kriegen, oder die Partner wollen nächsten Dopamin-Hit kriegen, oder ja, es geht einfach um Bettsport, ist ja was ja auch okay ist, aber es hat ja eigentlich mit Liebe erstmal äh, nicht so viel zu tun. Liebe ist ja was ganz äh, Allgemeines, habe ich ja auch mein Buch, wo ich gerade nicht mehr hier habe, neu dem Sohn der Liebe auch beschrieben. Ähm, ja, du, meinst, du kannst deinen dein Hund lieben, ein Auto lieben. Liebe ist was ganz allgemein. Du willst einfach das Beste für den anderen. Und wissen wir ja, dass das in toxischen Beziehungen nicht der Fall ist, unbedingt. Also zumindest nicht von einer Seite. So, trotz aller Arbeit an mir, manchen Therapien, fällt mir die Klassenführung sehr schwer. Ich habe eine ängstlich äh, vermeidende Persönlichkeitsstörung. Und ähm, bin einfach zu wenig hart und sehr kleinlich und zierlich und blond. <lacht> okay. Äh, ich trage auch nicht die seriöseste Kleidung, weil ich das äh, weil ich nicht spießig aussehen will. Ja, go for it, zieh dich an, wie du möchtest. Ne? Bin sehr modisch angezogen, auch eventuell etwas zu unkonventionell und mutig. Aus dem Team sind diesbezüglich schon Anspielungen gekommen. Ja, wahrscheinlich. Weil sie dich daten wollen oder neidisch sind. Ähm, aber ich will mich nicht verkleidet fühlen. Man hat mir zum Beispiel gesagt, mit hohen Absätzen würde ich etwas autoritärer wirken. Aber ich bin gern klein, trage lieber flache Schuhe. Ja, ist ja auch gesünder, glaube ich. Und wenn du es ist ja echt. Naja, gut. Ähm, ich bin vor allem Dingen Team, Teacherin und sehe darum, wie die anderen Lehrerinnen arbeiten. Zwei davon sind so streng, dass mir die Kinder manchmal echt leid tun, wenn sie einzeln vor der Klasse zu euch gewiesen werden. Sie weinen dann fast und werden knallrot. Ich denke da meistens, dass das äh, dass, dass Kind doch gar nichts gemacht hat. Aber die gleichen Kinder sind bei mir zum Teil sehr respektlos und versuchen mich abzuwerten, wenn ich mit der Klasse alleine bin. Also ich höre jetzt mal so raus, dass du eher so die zweite Lehrerin bist irgendwie. Ich, das richtig, ich hoffe, ich verstehe das jetzt richtig. Vielleicht, wenn ja bestimmt Lehrer gucken, vielleicht äh, könnt ihr das aufklären. Ähm, viele motzen rum und verdrehen die Augen. Also die Kinder schreiben weniger schön, gehen dauernd Wasser trinken und auf Klo etc. Wenn wir zu zweit unterrichten schreiten die anderen Lehrer immer vor mir ein. Ich wirke dadurch wahrscheinlich faul oder feige, aber ich checke es oft gar nicht oder erst, wenn die andere Lehrerin etwas sagt. Das ist, glaube ich, so, weil ich Fehlverhalten in der Vergangenheit immer ignoriert hatte. Absolut. Und äh, das ist, glaube ich, für Menschen, die vielleicht mal oder aktuell co-abhängig sind. ist, glaube ich, Lehrer echt Scheiß. Also stelle ich mir vor, ich könnten gerne mal äh, Lehrer, Lehrer, Lehrerinnen hier mal kommentieren. Stelle ich mir echt. Ähm, Scheiße vor, wenn man, weil Kurabhängigkeit heißt ja auch, ich kann, heißt ja vor allen Dingen, ich kann wenig Grenzen setzen, ach, da fällt mir gerade was ein, also es ist keine bezahlte Werbung etwa, Das ist äh, eine Freundin von mir, super Buch, ist noch nicht raus, glaube ich, aber die hat noch mehr geschrieben, Natalie Lou. Ähm, richtig geil, also passt auch gerade dazu, The Joy of Saying No, ähm, und es gibt noch so anderes von ihr, ähm, The Fallback Guy oder sowas. Leider auf Englisch, aber richtig, richtig gut. Hat auch einen guten äh, Podcast, glaube ich. Genau. Baggage Reclaim heißt er. Aber wie gesagt, das ist nicht, dass jemand denkt, ich mache hier bezahlte Werbung. Nein, ich kenne die einfach und die ist einfach gut. So, äh, aber zurück zum Thema. Ähm. So, ja, ich sag ja gleich noch mal was zu, ich lese mal ein bisschen weiter. Äh, viel Fehlverhalten kann ich nicht mal verbessern, weil ich es verpasse. Ja, das ist ja wie in Beziehung, ne? wenn man so gewöhnt ist, vielleicht aus der Kindheit, dass einem sowieso immer nur Scheiße passiert. Man sieht es gar nicht kommen, weil, weil man es alles so normal findet. So, ne? äh, das kann ich mir so richtig äh, vorstellen. Und ich sage auch ganz ehrlich... Auch aufgrund meiner Historie, ich, ich könnte das nicht. Ich denke ganz oft, ich könnte nicht Lehrer sein. Ich würde das völlig aufreiben, dieses, ähm, ich meine, ich kann mittlerweile äh, Grenzen setzen, auch harte Grenzen, aber nicht, wenn ich das jeden Tag tun müsste. Das würde mich völlig, also äh, würde mich richtig stressen, aber vielleicht habe ich auch die falsche Vorstellung vom Lehrerberuf, weiß es nicht. Ähm also wenn man so ab und zu mal harte Grenzen setzen muss, okay, aber sich so jeden Tag äh, Respekt erarbeiten vor ähm, ja, Kindern, die ja vielleicht heutzutage auch ein bisschen zu sehr laissez-faire erzogen sind, glaube ich. Oh, das, boah, das finde ich richtig, das wäre, also für mich persönlich, für meine Struktur, sag ich mal, wäre das, glaube ich, das würde mich fertig machen. Ne? Ähm, aber das ich habe auch Freunde und kennen Leute, die diesen Beruf haben und total gerne machen. Also offensichtlich kann man das ja hinkriegen. Ähm, ich lese mal noch ein bisschen weiter. Und wenn ich etwas sage, komme ich mir sehr spießig vor und habe Angst, dass die Kinder mich dann weniger mögen. Ja, das ist diese Leftover von Co-Abhängigkeit, also dieses, ich will gemocht werden, ich muss lieb sein. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, das ist genau wie in Beziehungen hier. Respekt geht vor Liebe. Ne? Die Kinder können dich nicht richtig lieben, solange sie dich nicht respektieren. Deswegen musst du immer äh, und das machen leider auch. Ich sage jetzt überhaupt nicht. Äh, ich meine, ich habe wie gesagt, ich bin kein Lehrer. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass man Kinder so stressen sollte, dass mit hochrotem Kopf vor der Klasse stehen. Aber Kinder sollten Respekt vor einem haben und also mir wäre als Lehrer, glaube ich, lieber, ich wäre ein bisschen zu streng, als ich wäre zu laissez-faire und die tanzen mir auf der Nase rum. Und äh, also da wäre meine Empfehlung wirklich äh, auch gut, um dieses Co-Abhängige weiter abzubauen, dieses Pluspolige, sei strenger, sei härter. ne Und das kann man mit Sicherheit üben, weil du siehst, die Kinder, auch wenn, ich meine, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das Leben ist halt so, die Kinder halten dir einen Spiegel vor für deine Pluspoligkeit. So musst du das sehen irgendwie, ne? das sind Arschengel. und die wollen ja an sich nichts Böses, die nutzen nur diese Räume. Und genau das ähm, machen Menschen in, in schwierigen Beziehungen auch. Die nutzen diese Räume, die du ihnen lässt. Ne? Wenn du da nicht klar sagst, wir sind aber fest zusammen, äh, dann, ach, ich habe so gedacht, wir sind nicht fest zusammen. ich habe noch fünf andere hinter deinem Rücken durchgenommen. Ähm, ja, also die nutzen, so sind Menschen halt, Kinder auch. Also Kinder sind ja auch nicht per se jetzt bessere Menschen. Äh, Gott, das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Also ich schon, wie ich es meine. Also Kinder können auch grausam sein, auch, auch, auch Lehrern gegenüber. Ne? Also ich weiß das zumindest aus eigener Schulerfahrung. Und ähm, ja, also eigentlich kommen ja die Lehrer am besten klar. Also das würde ich sagen, ist, ist aus meiner Sicht ist es auch das Beste, wenn ähm, du streng bist, also auch äh, sozusagen Autorität zeichst und auch Strafen androhst, ohne sie dann immer auszuführen, weil so sozusagen diese Androhung schon gereicht hat und ansonsten bist du aber, äh, ja, fürsorglich lieb. Also ich weiß, wir hatten damals so einen Lateinlehrer, der das perfekt gemacht, ähm, sozusagen dieses, dieses, man könnte ein bisschen sagen Zuckerbrot und Peitsche. So, ne? Also wenn es dann abging in der Klasse, war super streng und dazwischen äh, super nett. Und das, was ich auch immer sage, auch wenn ich Teams coache oder ein Unternehmen mal gearbeitet habe, ich habe es auch mal gesagt, das ist, also ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist, was am besten funktioniert. Also immer nett sein, äh, das funktioniert auch als Chef nicht, auch nicht als Teamleiter. Das kannst du vergessen. Leute tanzen hier auf der Nase rum. Die machen, was, was sie fucking wollen. Mhm. Äh, es wäre schön, wenn wir in der Welt leben würden, wo diese Sachen nicht ausgenutzt werden, aber sie werden ausgenutzt. Menschen machen, was sie wollen und ähm, Kinder, Erwachsene. Und äh, ja, ich glaube, wenn du da deinen Seelenfrieden behalten willst, muss du echt strenger sein. Ne? Und das nochmal überprüfen, was für Glaubenssätze und ob die stimmig sind, die Glaubenssätze. Weil eins ist auf jeden Fall falsch, wenn du denkst, und das gilt für alle, alle erwachsenen Beziehungen, und ich weiß nicht, für überhaupt, wenn du denkst, Menschen behandeln dich netter, nur weil du nett bist, das kannst du vergessen, das ist das mag für einige wenige Menschen, mag das stimmen, für das Gros der Menschen, vor allen Dingen, die auch viel im Ego sind, aber nicht nur, einfach für das Gros der Menschen, kannst einfach sagen, äh, nee das ist genau andersrum. Wenn du zu nett bist, wirst du scheiße behandelt. Das, das ist einfach, es ist so. Sag mir gerne, dass es anders ist. Ich lese es wirklich immer in fast jeder E-Mail. Meiner Erfahrung ist es auch, wenn du zu nett bist, wirst du völlig übergemangelt. Ne, Leute respektieren dich nicht und äh, ich finde es auch nervig. Ich, mein, ich muss das ja auch immer mal wieder äh, machen, so uff, Grenzen setzen, Och, Leute mal zurechtweisen und was weiß ich und in die Schranken weisen, ja, das gehört zum Leben dazu, das muss wahrscheinlich jeder und es macht mir keinen Spaß, also es macht mir bis heute keinen Spaß, weil das eigentlich nicht meine Grundnatur ist, aber das Leben verlangt es von einem, und weil ich persönlich jetzt weiß, wie schwer mir das fällt, weiß ich auch, also meine ich zu wissen, dass so ein Beruf mich persönlich, glaube ich, fertig machen würde, so, ja und auch ist übrigens auch, wenn wir zu sehen, wenn wir unseren Hund erziehen, bzw. nicht erziehen ich meine, das ist so ein echt super einfacher Hund ne, so ein, so ein äh, Doodle hier ähm, aber äh, ja, wenn er nicht ab und zu also wenn ich, jetzt muss ich es gar nicht mehr so sein aber in der Hundeerziehung, wenn man da nicht ab und zu Seit ein paar Mal hat sie so meine Grenzen so richtig überschritten. Und da, da habe ich auch gedacht, habe ich sie so richtig hart begrenzt. Gut, ich bin jetzt kein Hundetrainer, aber äh, ja, du musst dir einfach Respekt verschaffen, auch Tieren gegenüber. Ne? Das, also es ist, überall das, es ist wirklich überall das Gleiche. Ne? <lacht> ähm, so. So, jetzt sind wir ziemlich, haben wir ziemlich große Schleife gedreht. Äh, und doch merke ich, dass die strengeren... Lehrer nicht unbeliebt sind. Das ist genau, was ich meine. Die sind, ich glaube, sie sind im Schnitt viel beliebter. So, ne? äh, Ich habe Angst, dass ich die Klassenführung nie in den Griff bekommen werde und überlege mir, ob ich was anderes arbeiten soll. Ich bin gar keine Rampensau und bin lieber im Hintergrund. Ja, ich habe zu wenig Ahnung. Äh, also, vielleicht können dir Leute drunter kommentieren. Ähm, also, du musst, wenn du da, glaube ich, langfristig nicht ein Burnout geben glaube ich. Äh, oder was heißt Burnout? Wenn ich das nicht so sehr anstrengen soll dann würde ich jetzt denken, äh, musst du viel mehr Grenzen setzen so ne? und, und härter sein, kühler sein, strenger sein. Wenn, wenn du sagst, äh, ich, mein, ich kann jetzt nicht sagen, was für einen Beruf du machen sollst, weiß ich nicht, kenne dich nicht, aber ähm, ich würde mal sagen, wenn du jetzt dauerhaft feststellst, dass diese Art, sich ständig abzugrenzen und Respekt einzufordern, dass es nichts für dich ist, ne, dann ist es so. Also dann, äh, ja, macht halt was anderes. Also die meisten Leute in unserem heute etwas längeren Leben machen letzten Endes verschiedene, nicht unbedingt verschiedene, das sie jetzt immer was Neues lernen, aber richten ihren Beruf anders aus. Das muss man manchmal auch machen, ne? In meinem Land verdient man als Lehrerin sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, welches Land das ist. Aber scheinbar so aus dem deutschsprachigen äh, Raum, sag ich mal, ähm, vermutlich. Ähm, ehrlich gesagt mache ich es auch zum großen Teil für meine Familie. Das ist natürlich ganz schlechte Sache. Ne? Du sollst was machen, was du willst. Ich komme aus einer Akademikerfamilie und mein Job als Lehrerin ist das Mindeste, äh, als dass man noch arbeiten darf, bevor es peinlich wird. Ja, aber das, auch das ist so eine gewisse Art von Pluswohligkeit, der Familie recht zu machen. Was hast du davon, ne? Ey, und wenn du lieber äh, Kreide-Straßenbilder machen willst, also du, dich muss es glücklich machen. Und ähm, also das sind manchmal auch so komische, feste Bilder. Also aus Teilen meiner Familie kam zum Beispiel immer, dass man Landarzt werden sollte. Ne? Und ich bin ja Akademiker. ne? Ich meine, ich habe äh, Diplompsychologie studiert. Ich bin Akademiker. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin Echt erfolgreich. Ich würde sagen, auch was einen Landarzt angeht, würde ich mal sagen, würde ich jetzt persönlich sagen, viel besserer Job. Ich arbeite wahrscheinlich viel weniger, kann trotzdem gut davon leben und ähm, trotzdem macht das Teil meiner Familie, äh, haben ja, du als Landarzt. <lacht> äh, auch wenn das so gar kein. Äh, es macht sozusagen Sinn für die Menschen, die das sagen, weil sie aus irgendwelchen Gründen finden, das ist so der geilste Beruf der Welt. Ähm, aber das ist dann irgendwie auch so, ein, so eine Schublade. Und warum sollst, du, ich meine, sollen Etten, deine Eltern halt Lehrer werden sollen, wenn sie, oder, oder sind ja Akademiker geworden. Aber ist ja okay, wenn die das wollen. Ähm, aber klar, wenn man seine Kinder jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, auf die Straße kommen, nichts zu essen haben, aber das ist äh, auch in deinem Land sicherlich kein Problem. Und ich kann das immer nicht so richtig verstehen, wo man, also ich muss ganz ehrlich sagen, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum man will, dass Kinder irgendwie einen besonderen Job machen. Also ich habe meinen Kindern immer gesagt, also ist das weitgehend egal, ganz ehrlich, ähm, schöpft euer Potenzial aus, was auch immer das ist und werdet glücklich mit eurem Job, ne, also müsst das… Ich meine, meine beiden Kids äh, haben, bzw. steuern jetzt auf echt gute Jobs zu, aber ich kann ja wirklich nicht sagen, dass mir das irgendwie irgendwie wichtig gewesen wäre. So, ich finde das sehr egozentrisch von Eltern, wenn sie unbedingt wollen, was ihre Kinder so werden. Und äh, was hast du davon, dann machst du genau den Beruf, also wenn ich jetzt Landarzt geworden wäre, ich wäre wahrscheinlich kreuzunglücklich damit, ne, weil ich ich glaube die müssen super hart arbeiten das ist nicht so mein ding und ähm, ja und wofür man dann steht auf deinem im grabstand später ja hat, du hast das gemacht was deine eltern wollten ja super das ist ich weiß nicht ob wir diesen das ist achtung träger war es kommt ein echt mieser witz aber der trifft irgendwie so ne? Ähm, und zwar geht der was passiert wenn co-abhängiger stirbt und dann ist die Antwort, des Leben seines Partners zieht an ihm vorüber. Ich meine, das ist echt mies. Aber der trifft so ein bisschen so, was hast du davon, wenn man hinterher sagt, ja, du hast es allen Menschen recht gemacht, ne? Gar nichts. Da wirst du keinen Gewinn von kriegen, ne? Jetzt sage ich, jetzt ist unsere Welt wirklich in großen Teilen total egoistisch. Und natürlich wollen wir nicht egoistisch werden, das ist das andere Extrem. Aber wir wollen auch nicht ähm, so Fußabtreter sein für andere Menschen, oder äh, den Wünschen von anderen Menschen genügen, damit die glücklich sind und wir sind aber nicht mehr glücklich. Das ist, ja, das ist genau wie das äh, Gebot äh, in der, in der, im Christentum, äh, ich meine das ist eigentlich immer so schräg formuliert. Eigentlich müsste man sagen, liebe dich selbst total und liebe deinen Nächsten total, ne? Es ist immer so ein bisschen versteckt, Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also das, wie dich selbst vergisst man ja immer. Also du musst dann Ausgleich schaffen so ne. Ach das, wird das Video wird ja viel länger als ich dachte. So. Äh, alle meine Familie haben studiert, ja drauf geschissen, echt wirklich. Und du hast ja auch studiert, aber du kannst mit deinem Beruf garantiert auch was anderes machen ne. Wenn du was willst, also wie gesagt musst du halt mal erforschen. Und ja, das ist, ähm, also das finde ich auch beim Lehrerberuf, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie sind da offensichtlich ja nicht in Deutschland, äh, verdienen gut, ähm, kannst Beamter werden und du hast viel Ferien, ne? Ich meine, das ist natürlich äh, knallharte Argumente, aber meine, meiner Ansicht nach sind das so Nebenargumente, wenn dich der Job nicht erfüllt, was hast du von den von den Ferien? Also ich finde das auch, also deswegen diesen Job zu machen, Sagst du jetzt nicht, aber ich wollte es nochmal, also finde ich falsch, weil idealerweise willst du eine Arbeit machen, die dir so viel Spaß macht, dass du sowieso das Gefühl hast, ob jetzt, könnte ich bei mir glaube ich auch sagen, ob jetzt Urlaub oder nicht Urlaub, ich arbeite immer gleich viel, weil ich das, ich habe eigentlich, ich habe überhaupt nicht so diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, weil ich arbeite auch gar nicht so als ich finde Arbeit auch cool, also ich würde würd nicht unbedingt den ganzen Tag frei haben wollen, so. und äh, Arbeit das ist echt was, was Cooles, ich arbeite gerne so, ne, und ähm, das, also wenn du dann on top noch viel Ferien hast, okay, ne, und ob top vielleicht äh, später gute Rente kriegst, wo mal, mein Gott, bis dann ist die Welt vielleicht schon zehnmal untergegangen, das wissen, das wissen wir auch alles, Wo wo weiß man das alles, und ähm, es gibt so einen krassen Arbeitsplätze Mangel. Hey, du kannst ja auch zehnmal im Beruf wechseln so, ne? Auch ohne unbedingt was Neues studieren zu müssen, so, ne? Äh, ich bin neidisch auf Leute, die im Hintergrund arbeiten. Ja, guck mal, ne? Auch wenn sie weniger verdienen. Ich kann sehr gut mit Geld umgehen, würde mit einem kleinen Lohn zurechtkommen. Ja, du antwortest deine Fragen eigentlich selber, ne? Soll ich mich vom Acker machen oder soll ich mich durchbeißen und knallhart werden? Also ich denke mir, diese Aufgabe, härter zu werden, kühler zu werden, Grenzen zu haben, äh, ne? äh, der Spaß, Nein zu sagen, ne? oder die Freude, Nein zu sagen, das wirst du, so, das wirst du wahrscheinlich sowieso lernen müssen. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn du das jetzt hier vermeidest, äh, wird das Universum dir andere Lernaufgaben stellen, was jetzt aber überhaupt nicht heißt, dass du da bleiben sollst. So, ich glaube, man muss einfach wirklich gucken. Deswegen habe ich diese E-Mail jetzt auch mal rausgenommen, weil ich das so fühlen kann. Also ich glaube, ich würde würd total unglücklich werden als Lehrer, wenn mir es einfach nicht liegt. Ne? Man muss, und wenn einem irgendwas überhaupt nicht liegt, also äh, weiß nicht, du kannst dem Hund jetzt auch nicht äh, sprechen beibringen. So, ne? Wenn, wenn dir das überhaupt nicht liegt, warum dann so gegen den Strom schwimmen? Ne? Aber genau. So, ach ja, die Lehrerin, welche die Kinder am meisten unter Kontrolle haben, sind voll in der männlichen Polarität. Irgendwie will ich nicht dorthin was tun. Liebe Grüße, Katnoskola. Äh, ja, das glaube ich. Also, das glaube ich, dass man... Das heißt jetzt aber nicht, du kannst äh, dich feminin kleiden äh, von, von 8 bis äh, 14 Uhr in der, in der deine männliche Polarität rausholen nach Hause gehen und, und äh, wieder in die weibliche gehen und Männer daten in der weiblichen Polarität. Das geht, ne? Das ist ein bisschen Kostet vielleicht ein bisschen Energie manchmal, aber es geht. Aber wenn du jetzt Zeichen super, das ist wirklich eine interessante Mail, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte den ganzen Tag in meiner weiblichen Polarität sein, ähm, auch wieder ein guter Hinweis dass vielleicht, ich will nicht sagen, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin immer in ihrer männlichen Polarität sind, aber ich finde das einen guten Hinweis. Also ich fühle das, was du schreibst, und wenn dir das einfach nicht liegt. Und vielleicht sind vielen ist auch, glaube ich, gar nicht klar, was männliche Polarität ist. Also vielleicht sind viele, auch viele weibliche Lehrerinnen oder weiblich gelesene Lehrerinnen, wie man ja heutzutage sagt, sind vielleicht in ihrer männlichen Polarität tagsüber und das macht ihnen gar nichts aus, aber dir macht es was aus. Ne? In diesem Sinne, schreibt mir gerne coole E-Mails, was heißt cool, was euch beschäftigt und äh, auch, wie gesagt, gerne mal out of the box und wir sehen uns bald wieder.